bin ein absoluter Versager und ich schaffe das eh nicht. Es ist immer das Gleiche und ich werde das nie im Leben hinbekommen. Sagst du dir auch öfters diese Sätze und kennst du das? Kennst du diese innere Stimme? Genau zu diesem Erlebnis habe ich eine Frage erhalten und zwar wie man diese Versagegefühle eben regulieren kann. Wenn du das erfahren möchtest, bleib dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Gabriele und heute geht es darum, dass wir uns ansehen, wie wir in fünf Schritten das Gefühl, Versager zu sein, auflösen können. Im ersten Schritt ist es ganz wichtig, dass wir diesen Gedanken, ähm, ich bin ein Versager oder "Ach, Gabriela wusste ich eh schon, dass wir es ja wieder nicht meistern wahrnehmen, dass wir das registrieren, dass dieser Gedankenkarussell wieder bei uns losgegangen ist. Wenn wir das einfach akzeptieren und dabei sofort damit verbinden, dass diese Gedanken nämlich nicht mit uns auf die Welt gekommen sind, sondern diese Gedanken sind in unserer Kindheit entstanden und zwar in der Kindheit, als wir von unseren Eltern oder durch Bezugspersonen in der Schule oder in der Familie, aber jedenfalls zu gewissen, naja, Taten und ähm, vielleicht Taten. auch oder auch ähm, ja, vielleicht ähm, irgendwelche Spiele, ähm, die wir da getrieben haben als Kind oder etwas kaputt gemacht haben. Ähm, jedenfalls, wir immer wieder ermahnt worden sind und da waren zu diesen Handlungen und zu diesen Taten von uns immer eine Bewertung mitgegeben worden. Und diese, diese Stimme, kommt eigentlich nicht von uns. Das ist die Stimme. Eine äußere Stimme ist das, was wir nur verinnerlicht haben. Und diese Stimme kommt eigentlich von unseren Eltern oder von den Bezugspersonen, die diese Bewertung über uns mit auf den Weg gegeben haben und wir nur ja, in unserer Persönlichkeit abgespeichert. Das heißt, dass wir auch heute so mit uns umgehen wie damals unsere eltern oder eben diese bezugspersonen die uns diese bewertung und diese gedanken diese diese ermahnungen ähm, uns mitgegeben haben und diese stimme ist also nicht unsere stimme jetzt kommen wir zum dritten schritt wenn wir jetzt also schon akzeptiert haben, weil wir wahrgenommen haben, dass diese Gedanken da sind. Und im zweiten Schritt dann auch schon nochmal bewusst geworden sind, dass diese Gedanken nicht von uns sind, sondern das sind ja eigentlich Gedanken von außen, die wir nur verinnerlicht hatten. Im dritten Schritt können wir einen ganz großen Abstand dazu nehmen. Und zwar, indem wir diese Sätze aus dieser Ich-Form in ein Du-Form umformulieren. Also das heißt dann ab heute nicht, ich bin ein Versager, sondern das heißt, du bist ein Versager und diese Stimme kommt von außen. Und in diesem Schritt können wir auch nochmal dann vielleicht tiefer drauf eingehen und auch noch mal ähm, in unserer Erinnerung ein bisschen suchen, wer war denn, dass der oder die mir ständig diesen Satz Du bist ein Versager mit auf dem Weg gegeben hat? Wenn wir so es erinnern können und auch feststellen können, ah okay, das war ja Tante äh, Emma, dann kann ich das viel besser noch für mich einfach umbewerten und auch nochmal verinnerlichen, dass es nicht mein Gefühl ist, das sind nicht meine Gedanken und das sind auch nicht meine Bewertungen, sondern das, sind, das kommt alles von einer anderen Person. Das hat nichts mit mir zu tun. Und so kommen wir jetzt auch schon zum vierten Schritt. Beziehungsweise wäre es auch sehr sehr hilfreich, ähm, noch mal tiefer auf die Schliche zu kommen, wie ich diese Gedanken, bzw. damit verbundene Gefühle, also ich bin ein Versager, beziehungsweise wir sind jetzt schon bei du bist ein Versager, bewältigt habe. Das heißt, dass ich als Kind ähm, diese, diese Gedanken und diese Gefühle natürlich verinnerlicht habe, zum einen, aber ich habe, um diese Gedanken und Gefühle aushalten zu können, mir, ich habe mir ein, eine Lösung, einen Ausweg gesucht und gefunden ähm, und ich habe mir dann eben eine Bewältigungsstrategie dazu entwickelt. Wenn wir auch diese Bewältigungsstrategie äh, entdecken, dann sind wir noch mehr im Klaren, wie wir diese Strategien, die uns ja schaden und heute nicht mehr notwendig sind, aushebeln können. Und zwar, es gibt dreierlei Bewältigungsstrategien. Entweder erdulde ich das alles oder ich vermeide oder ich kompensiere mit meinem Verhalten. Und jetzt können wir uns anschauen im fünften Schritt, wie diese Strategien aussehen, beziehungsweise was uns langfristig nochmal hilft, diese Gedanken und Gefühle ähm, zu regulieren. Also wir sind jetzt beim Schritt 5. Schauen wir uns jetzt eben diese Bewältigungsmodis an, also diese Strategien, die wir das sind ja verschiedene Arten von Strategien, die wir als Kind entwickelt haben. Kann sein, dass wir eben gesagt haben, ich erdulde es und ich bin überzeugt davon, dass es so ist und ich ähm, ergebe mich sozusagen dem Schicksal und ähm, ich dementsprechend ähm, lebe ich dann auch mein Leben heute noch und sobald eine Herausforderung kommt oder ich irgendwie scheitere oder auch bevor ich überhaupt scheitere, habe ich sozusagen diesen Sätze und diese Gefühle dann schon parat. Und auch für mich als Bestätigung und für mich als Ausrede, warum ich ja etwas nicht kann oder nicht in der Lage bin. Das heißt, dass ich sowohl im Gefängnis bin, weil ich ja diese, diesen Gedanken immer noch glaube und ähm, auf der anderen Seite ich mich selbst blockiere und mein Können und mein, mein, ähm, ja, mein, mein Wert letztes Endes ähm, nicht einsetze. Zweiter Bewältigungsmodi von dem Kind ähm, damals ist es, dass ich das vermeide. Das heißt, wenn, wenn solche Gedanken oder Gefühle hochkommen, dann mache ich bis heute, dass ich gleich einen, Rück, also einen Rückzug gehe und gehe kein Risiko ein, dass ich womöglich auch heute scheitern kann. Also ich probiere das erst gar nicht. Und in dem im Züge dessen entgehen mir natürlich wahnsinnig viele Chancen und Möglichkeiten im Leben und äh, blockiere ich mich genauso. Und jetzt kommt Bewältigungsstrategie 3 und das, das ist diese Mode oder diese Strategie, wenn ich versuche äh, entgegenzuwirken, indem ich alles perfekt mache. Beziehungsweise ich glaube daran, dass ich das perfekt mache, weil perfekt gibt es nicht. Und Perfektionismus, herzlich willkommen. Ähm, viele von euch kennen das, ich selbst auch. Und... Ähm das dauert wirklich lange, dass diese ganz, ganz alte Muster, alte Überzeugungen und alte Strategien, um nicht versagen zu können, also dass überhaupt keine Chance dafür irgendwie aufkommt, ähm, aktiv versucht, ähm, da, da etwas zu bewirken, damit es nicht, ähm, nicht geschehen kann, dass diese Äußere, und hier kommt dann ganz klar, nochmal mal zu, zu bewusst werden, dass es ein äußerer Kritiker ist, die wirken diese Ermahnungen bis heute und unbewusst, ähm, damit wir kein Versager werden können, ähm, treiben wir uns an, perfekt, alles perfekt zu machen, vom, vom Haushalt bis ähm, das Projekt in der Arbeit oder die Kindererziehung oder eben ja, das Mittagessen. Ein wichtiger Hinweis, dass gerade für Menschen, die mit Depression oder mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung erkrankt sind, gerade diese äußeren Kritiker, die wir ja, verinnerlicht haben, ähm, sehr äh, heimtückisch und gefährlich sind. Warum? Weil Gerade dieser Gedanke ähm, ist meistens der erste, welcher uns in diese depressive Spirale eben reintreibt. Also sobald ich das dann auch in diesem Moment, wo dieser Gedanke kommt, glaube und nochmal das ähm, genauso bewältige versuche wie damals als Kind, ähm, dann bin ich wirklich nicht mehr weit davon dass dann dieses Gefühl auch in eine Aggression enden, welche naja, nach innen gerichtet ist und nicht nach außen ausagiert. Und dementsprechend ähm, ist es sehr wichtig, dass man diese Schritte von Anfang an befolgt, dass man sich bewusst macht, dass diese innere Stimme und Gedanken, nicht unsere sind, das sind nicht unsere Bewertungen und nicht unsere ja unsere äh, Ermahnungen, weil wir etwas getan haben oder nicht getan haben oder so oder so sind und dementsprechend nichts mit uns zu tun haben und wenn wir das schaffen, eben zu differenzieren und auch von uns wegzuschieben und auch eben diese, diesen Abstand und diese Distanz ähm, zu herzustellen, ähm, dann, dann äh, können wir das wirklich präventiv vermeiden, dass wir immer mehr in die Spirale auch runterrutschen und dass wir uns genauso verhalten wie damals als Kind. Ähm, es kann sein, dass wir ja, auch durch die Vernachlässigung oder eben auch durch Misshandlung ähm, diese, und diese, diese Misshandlung und diese Vernachlässigung ist aber heute nicht mehr da und wir können sobald wir die ersten Schritte von den fünf praktizieren immer mehr uns selbst ermächtigen, dass wir all diese ja, Fürsorge und all diese Autonomie und all diese Wertschätzung und, und, und Liebe, die wir nicht erhalten haben, wir uns selbst schenken. Ich hoffe, dass dir diese fünf Schritte ähm, das nächste Mal helfen. Und wenn du Fragen hast, dann gerne in den Kommentarfelder, ich beantworte auf jeden Fall und ich wünsche dir ein ja, ähm, gutes Gelingen dabei und bis zum nächsten Mal, Gabriela.